Geschäftsfall Nummer 6, dieser Geschäftsfall bezieht sich auf den Geschäftsfall 5 zur Erinnerung, da hatten wir eine Rückstellung gebildet für Fremdinstandhaltung und zwar 10.000 Euro netto und jetzt sollen wir eben diese Reparatur, den Buchungssatz bilden und wir bezahlen per Banküberweisung 14.280 Euro brutto und zwar im Januar, also im neuen Jahr dann. So, dazu sollte man sich jetzt einiges mal überlegen. Also 14.280, das ist der Bruttobetrag, der Rechnungsbetrag. Das ist also die, die Überweisung, die wir tätigen. Damit das so klar das läuft dann über das Konto Bank. Das ist die Banküberweisung. So, und dann... Rechnen wir das Ganze mal in Netto um. Wir haben also 14.280 geteilt durch 1,19 macht also 12.000 Euro netto. So, das heißt aber, 12.000 Euro netto, wir haben 10.000 Euro ja nur die Rückstellung gebildet, das heißt, wir haben zu wenig geschätzt, also 2.000 Euro war die Schätzung zu niedrig. Also da muss man dann aufpassen. So, und die Differenz, das ist dann die Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer 2.280 die Umsatzsteuer auf der Rechnung. So, und jetzt können wir buchen. Und zwar, was wir immer machen können, ist, wir lösen die Rückstellungen auf. Das heißt, die wandern ins Soll. Passivkonto, Minderung, ist ja eine Auflösung. Das heißt, 3,900, sonstige Rückstellungen. So, und wir haben 10.000 Euro letztes Jahr gebildet. Und deswegen lösen wir auch 10.000 Euro auf So, 10.000 Euro. Jetzt haben wir hier oben die Banküberweisung. Bank steht im Haben mit 14.280 Euro. Das heißt, im Soll auf der Sollseite fehlt jetzt natürlich noch ein bisschen was. Und klar, es fehlen einmal diese 2.000 Euro. Ja, die haben ja zu so niedrig geschätzt. Also müssen wir 2.000 Euro noch buchen. Und wir haben ja noch die Umsatzsteuer. Und die buchen wir als Vorsteuer im Soll. Also haben wir 2600 Forst mit 2280. So, das Ganze an 2800 Bank. So, und der Rechnungsbetrag 14.280 Euro zur Kontrolle. Also die 10.000. Plus 2.000, plus 2.280, gibt dann 14.280. So, und jetzt muss ich noch ähm, hier ein Konto einfügen. Und zwar für diese Schätzung, die zu niedrig war. Das heißt, der Aufwand ist ja eigentlich höher gewesen im alten Jahr. Und wir haben hier natürlich auch eine Sollbuchung. Das heißt, hier muss ein Aufwand stehen. Und das ist eben 6,990 PFAW, nämlich der periodenfremde oder die periodenfremden Aufwendungen, nämlich die Aufwendungen, die ja aus dem alten Geschäftsjahr da praktisch noch übrig sind.